Heute ist Dienstag und ich muss gleich in die Schule. Ich habe zwar eigentlich nicht besonders viel Lust, aber hat viel zu tun. Ähm, ja, die Sache mit dem Auslandsjahr also, funktioniert leider nicht. Das weiß ich jetzt schon ein bisschen länger, aber ich habe es irgendwie letztens vergessen zu sagen und ist ja auch nicht so wichtig. Also natürlich ist es blöd, aber das Leben geht noch weiter und wir haben noch so viel Zeit und Sachen zu erfüllen oder zu träumen. Wir sind ja jetzt gerade in dem Alter, wo wir ähm, Führer einen Führerschein anfangen können ungefähr. Viele haben es ja auch schon gemacht, aus meiner Stufe zumindest. Ähm, ja, oder sich einen Job suchen oder so. Und, und dann halt so sparen, fürs nach dem Abi. Weil da kann mir dann keiner mehr sagen, dass ich nicht ins Ausland kann. Es ist jetzt schon irgendwie halb fünf oder so. Ich bin jetzt schon seit längerer Zeit zu Hause. Ich habe mich heute mit meinen Freunden in der Schule über etwas unterhalten. Und dann ich, musste ich wieder an etwas denken, was ich eigentlich fast vergessen habe irgendwie. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich extrem gegen... Perfektionismus bin. Ähm, also jeder soll tun und lassen, was er mag, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es keinen Perfektionismus gibt und keine perfekten Leute gibt, ähm, weil auch wenn es noch so perfekt scheinende Leute gibt, sind sie es nicht, weil kein Mensch ist perfekt und ganz im Ernst, das wäre ja auch voll langweilig, also... Ich dachte, früher irgendwie so neunte Klasse ähm, hat es bei mir angefangen, dass ich dachte, ich müsste perfekt sein, um Freunde zu finden oder cool zu sein. Und das ist einfach so dämlich, weil dadurch wirst du kein besserer Mensch und du verbesserst dich nicht, sondern du verschlech verschlechterst dich eher. Du wirst zu einer Person, die du eigentlich gar nicht sein möchtest. Und an diesem Punkt bin ich gerade, weil, ja, ich denke Sachen, aber tue etwas anderes. Also ich denke zum Beispiel, mein Gott, mach dir doch nicht so viele Gedanken wegen deinen Anziehsachen. Es sind nur Kleidungen und die sind eigentlich nur dafür da, damit du etwas trägst. Und... Nicht, um irgendwas zu zeigen oder so oder irgendwem etwas ja, beweisen zu müssen. Irgendwie so. Ich weiß selber nicht ganz genau, was da los ist, aber ich glaube, wir sind alle Teenager. Wie Teenager Zeit ist. Merkwürdig zum Teil. Aber da müssen wir alle durch. Und es kann ja auch schön sein. Also zum Beispiel, auch wenn ich jetzt... Ähm, dieses Auslandsjahr nicht machen kann. Natürlich, ich hätte früher meinen Eltern Bescheid sagen können. Ich hätte früher suchen können. Ich hätte, weiß weiß ich nicht, was noch machen können. Und hätte jetzt ein perfektes Auslandsjahr haben können. Hätte natürlich auch ganz anders sein können, ne? aber es hätte ja so sein können. Aber perfekt ist ja viel zu langweilig. Und jetzt habe ich ja wenigstens daraus gelernt, dass ich verdammt nochmal... Wenn ich etwas haben möchte oder einen Wunsch habe, dass ich dann einfach sprechen kann. Weil mir wird niemand den Kopf dafür abreißen. Und meistens findet man ja dann doch eine Lösung. Aber so habe ich jetzt wenigstens was daraus gelernt. Und werde es in den nächsten Jahren auf jeden Fall anders machen. Aber jetzt gerade in der Schule ist es eigentlich echt schön, ich habe lange nicht so viel gelacht mit meinen Freundinnen, <lacht> ähm, weil Helly und, und Sarah echt cool sind und Anna auch. Ja. Äh, gut, ich gucke jetzt mal, was ich mache. Ich habe Hausaufgaben haben wir schon fertig. Wie gesagt, ich bin jetzt schon etwas länger hier zu Hause. Ähm, ja, und später habe ich Tennis. Aber mal sehen. Jetzt zum Tennis. Ich habe zwar gerade nicht die beste Motivation, aber ich weiß, dass es, das, wenn ich ähm, wieder nach Hause fahre, dass ich mich da gut fühle. Kleine, Kleine ja. ja. Heute trage ich einfach nur so einen lässigen Pulli, ein T-Shirt drunter und meine Sportsachen, weil ich bin zu faul, eine extra Tasche damit mitzunehmen, weil ich heute eh viel schleppen muss. Ja. Geh aus, geh aus. Danke. Okay, bye. See you later. Ähm, es ist jetzt 16.40 Uhr. Ich komme gerade aus der Schule. Neun stressige Stunden hinter mir. Nein, eigentlich war es ganz okay. Also es macht gerade echt Spaß so mit meinen Freunden. Ah, ich habe gerade kleines Mittagessen gegessen, weil es gibt ja in der Stunde schon Abendbrot und ich hatte noch nicht so krass Hunger. Ähm, es gab gerade äh, vegetarische Schnitzel. Ähm, ja, meine Schwester ist jetzt auch Vegetarier. Und ähm, weil sie so von 100% Fleisch auf 0% Fleisch gegangen ist, ähm, haben wir halt gesagt, holen wir jetzt diese vegetarischen Fleischgerichte von Aldi. Ja, ich werde jetzt ähm, so einen Zettel hier ausfüllen, weil wir haben ähm, Intensivwoche vor den Herbstferien. Da können wir uns halt einfach zwei Fächer aussuchen und die haben wir dann... Jetzt treffe ich mich mit einer Freundin um 17.40 Uhr und dann fahren wir uns was zu essen holen. Das ist mir aufgefallen. Naja, okay, <lacht> da werde ich wirklich aufgefallen. Aber es muss eigentlich im Edeka sein, weil ich habe die hier noch gestohlen. Ja, bestanden. okay. Do you know the twins of him? What? The twins, the Zwillinge. Yes! They are cool. <laughs> Ziemlich müde, auch leicht erkältet und wollte eigentlich so schnell wie möglich schlafen gehen. Morgen war immerhin ihr erster Arbeitstag und da musste sie topfit sein.